Meine Damen und Herren, ich möchte DataGVAT ganz herzlich zum zehnjährigen Jubiläum gratulieren und damit natürlich all jenen, welche diese Plattform mit vollem Engagement und exzellentem Fachwissen ins Leben gerufen und erfolgreich gemacht haben. Schaut man genauer hin, sieht man, dass Daten beileibe keine trockene Materie sind. Sie ermöglichen diverse Apps und Tools, sie treiben Innovation und Digitalisierung voran, sie unterstützen die Einbindung der SDGs, also der 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, sie helfen bei Maßnahmen im Hinblick auf die Klimakrise, visualisieren komplexe wissenschaftliche Sachverhalte, wie zuletzt bei der Pandemie und schaffen so einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Mehrwert. DataGV.at hat in vielen Bereichen einen großen Nutzen für uns alle. Und das alles wurde nur möglich durch eine einzigartige Zusammenarbeit von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden mit Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft. Also, danke Ihnen allen. Sie können zu Recht stolz sein auf das, was Sie geschaffen haben. Ich wünsche Ihnen und DataGV.at alles, alles Gute für die Zukunft.